Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Was soll das? <lacht> Dieses Mädchen. Oh. Ähm, ja, wir sind in Scott City angekommen. als volk und ich würde sagen, wir gehen auf ins Stadion. Wir haben schon alles hier in der Stadt erkundet, bis auf das Stadion. Und ja ich weiß nicht, ob das heute schon hier weitergeht mit dem Champ Cup und was auch immer. Aber jetzt hier schon im Finale heute ankommen. Also heute vielleicht nicht, aber vielleicht heute in der Recording Session mal schauen. Und ja, guck mal, was hier auf uns wartet. Auf dem Weg hin. Äh, wenn ich über diese Brücke gehe, um mir ein Match anzusehen, bin ich immer voller Vorfreude. Wenn ich dann über die Brücke nach Hause gehe, bin ich immer noch ganz aufgeregt von allem, was passiert ist. Ich kann Einfach ein Stadion rein spazieren, aber Challenger müssen sich erst beweisen, bevor sie es betreten dürfen. Ich habe acht Orden. Ich meine, ich habe mich schon ein bisschen bewiesen. Kommt kann bis zum Stadion. Nein. Das City Stadion ist so groß. Äh, wie viele Leute da wohl reinpassen? 10 Bevor man aufwächst, man äh, bevor man aufgewacht bevor man aufgewacht ist, weiß man doch nicht, wie das Wetter draußen aussieht. Genauso weiß man nie, wie ein Kampf ausgeht, bevor er endgültig vorbei ist. So, aber mal, alles. Die Leute aus kanton und Galar teilen wo die vorliebe für Schlangen stehen. hat für eine Schlange? die gleiche, die am ja Hotel angeblich sein sollte. Die Matches werden mittlerweile auf der ganzen Welt übertragen, aber kann man auch auf der ganzen Welt anderen darüber reden? Also kann man auch mit. Okay, ja. die Matches werden mittlerweile auf der ganzen Warte. an die tollsten Kämpfe erinnern sich die Leute noch Jahre später. Ja, sagt mal ich suche eine seltene Liga karte aber sie ist überall vergriffen. Hier gibt es offizielle Fanartikel, karten haben wir auch. Ich kann keine kaufen. Heute ist das optimale Wetter für ein Match. da sage ich zwar bei jedem Wetter und das Stadion ist, hat sowieso ein Dach, aber egal. Jeder Fehler, den ein macht, wird sofort von Tausenden von Fans gesehen. Die müssen Nerven aus Stahl haben, dass sie das unbeerd weitermachen können. Oh Gott. Eigentlich habe ich gar keinen Durst, aber wenn ich die Säfte so ansehe, kriege ich welchen Säfte? zeit mal. der ex Pokémon Getränke, was darf sein? Nix anscheinend. Oh, guck mal, wer da ist ist doch immer schön zu sehen wenn jemand auch am normalen essen seinen spaß hat also hat nice weißt du warum essen restaurants immer so gut schmeckt da ist ein besonderes gewürz drin das heißt abwechslung war kann hart sarkastisch und der ist einfach mitten aus nichts gespawnt ich gehe nicht den stadion ich will erst dann wird wenn ich selbst ein challenger bin so ja, man muss nur lange genug im pokémon sind abhängen damit geht man früher oder später garantiert einem challenger ja irgendwie schon es kommen so viele leute zum final dass wir mit den sicherheitsmaßnahmen alle hände voll zu tun haben da würde ich so gerne selbst sehen. irgendwie irgendwie gibt es hier gar keine bösen leute in dem spiel Also ich will dass der mann im church ist da mir die attacke draco meteor beibringt hier gibt es hier zu kaufen geil ja auch guck mal was wir alles haben solar klinge Physische Variante von Solarstrahl, cool. Hyperstrahl, Ableitung sind alles gute Sachen. Ich habe kein Geld, direkt so alles klar. Er voll vielen Pokémon beibringen. Wahrscheinlich diese ganzen Schläge. Wieso machen mir keinen Ärger? Wir wollen das Match ja selbst sehen. Jetzt sagen wir in Team. Wir von Team, ja, euch mal was wir alles können, wenn wir nur wollen. So, Score Stadion ähm, hi. anfangs war eigentlich nur mein Sohn ein Fan von Delion, aber ich fürchte, jetzt hat mich das den und Fieber auch erwischt. Du deiner Band unterscheidet sich von dem alle anderen Pokémon äh, echt unser das ist einer der ist doch klar so leon du bist und bleibst unschlagbar ein schwätzer singt den ganzen tag lang nur den uns fanlieder willkommen ja schon das uns noch einmal so richtig krachen ich werde angeklotzt wie bitte gibt alles ja wohl ich gebe ihnen hart so so wie ich das mitbekommen habe scheint hat ja noch nicht richtig loszugehen erst ne? Und hey, guck mal, wer ja alles ist. Balduin. hey, ich bin Baldwin. Du schaust ja aber verträumt aus der Wäsche. Tja, ich weiß nicht genau, welchen, weil ich für dich habe. Bitte sehr, Traumball. Ah, ein Traumball, das nicht schaffen, Pokémon noch leichter fangen. Der Ball wartet nur darauf eingesetzt zu werden, wenn man über Pokémon verfügt. Die Mose und gehen aber schon faszinierend, was das alles in einem Pokéball Pok steckt. Wat? ist mir nur noch von vielen schritten auf dem weg zum schenk du schaffst das ganz bestimmt ein pokéball das ist bald steckt da etwa jemand drin nee. ah, ein pokéball monster jetzt schon dass es wollt wollte elektro elektrobals gibt ne? so, wo sehen die ganzen challenge sind ja nur noch ich mary und äh, hop ich hätte der schön wird seine siegeserie weiter fortsetzen Roy hat er ja gesagt irgendwie sind noch weniger als zehn challenge übrig das team von der niro wirkt zwar ziemlich ausgerieben aber ich glaube nicht dass er das zeug dazu hat zu gewinnen ich dir gleich eine oh. gibt es einen funktionierenden aufzug Entschuldigung, aber hier haben nur befugte personen zu dann habe ich ja noch ein paar eben, bevor ich hier so richtig ranklotze gott verdammt Acht, okay, so läuft das dann irgendwie ab oder so? Okay, wir mal sehen, wie hier losgeht. Hi, Mary. Endlich ist es soweit. Der arena Challenge war hart, aber wir vier haben uns bis zum Fortunier durchgebissen. Den Sieg werden jedoch nee, werde jedoch ich nach Hause tragen. Ich werde gegen den Champ kämpfen. Vier, wir der Vierte. eine Typ. Ich das jetzt irgendwie arena leiter oder so wird auch von der einen hier entführt der empfang ist gleich hier ich war der allererste challenger der sich angemeldet hat. ist das nicht cool aber ich bin nicht nur der allererste sondern auch der allerbeste habe ich recht <lacht> mit challenger dann richtig wir haben deine kämpfe mit spannung verfolgt mit regen muss ich aber trotzdem überprüfen ob alle in deinem Besitz sind ich bin sowas von breit endlich vor allen leuten gegen dich zu kämpfen das wurde ja letztens endes disqualifiziert ja genau aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir ihn noch nicht zum letzten Mal gesehen haben. Wie auch immer, komm dann, lass uns in den Wartebereich gehen. weitere die Arena schön bestanden haben. Das Vorturnier fängt gleich an. Bitte gewählt euch auf den Kampfplatz des Stadions, wenn ihr bereit seid. Okay, ja, dann mal los. Einfach so jetzt da rein. Jetzt wäre nichts. So, was trete ich denn jetzt an. Mein Team sieht übrigens so aus. Lil Mary, Herr von Lauch, Kuro, Reptor, Tiamat und Igni. So. Gegen was oder wen kämpfe ich jetzt? Oh, hallo. Gegen dich, Mary. Mir war schon immer klar, dass wir es schaffen es alle Ohren zu sammeln. Ich wusste, dass du das Fortune erreichen würdest. Es gibt viel, wofür ich kämpfe, weißt du. Für meinen Bruder zum Beispiel aber ich kämpfe auch für meine heimatstadt spike um ihr auf die sprünge zu helfen war ganz ehrlich letztendlich will ich mir den titel unbedingt für mich selbst erkämpfen Also selbst mir nicht übel wenn ich dein team gleich hart aber herzlich nach hause schicke hat wollen wir doch mal sehen wo man trainer mary fertig aus neue musik Sie hat fünf Pokémon, und stimmt nicht mit dir? vielleicht ohne Gnaden bekämpfen und der neue Champ werden alles klar. Auch oh, wir können so Dings einsetzen. Sehr gut, oh, ich liebe dieses Thema. So noch eine bessere Version als das alte. Ich sag Gefühl. jawohl das donner einsetzen? Aber ich mir so das Gefühl gehabt. Hm, schaffst du schon so? <lacht> das bisher ja mein Lieblingslied. So Gefühl. Und das normale Kampfthema würde ich sagen, weil auch im Intro ist. Iro Keks. So, ähm, Kampf. <lacht> äh, ich habe nichts dagegen. <lacht> äh, ich würde sagen Raptor. Ich habe echt nichts gegen diese Kombination, glaube ich. Durchbruch wird mich schon nicht kaputtauen ne so ich mach mal den jetzt zur Sicherheit hm. ähm. nein du wie oh dann Schaufel Schaufel dich nein Grimasse hat er einfach ja weggeballert mit seinen expedemis aber ich krieg ich auch gott sei dank war ich jetzt unten aber das wird nervig hat nicht noch mal ein jetzt über kopflos ein also war das gleiche thema habe ich so gefühl der anfang klang ein bisschen anders habe ich so gefühl gehabt raptor möchte werden. nicht jetzt nicht jetzt sind gerade vor dem turnier und so ich krieg noch klein pass auf Ja. noch jetzt nicht so ein miss mary man kann nicht irgendwas anderes gegen das Viech einsetzen kampf und licht der überhaupt eine kampfattacke bisher eingesetzt ich habe den der hat jetzt angeberei eingesetzt grimasse herr äh, von lauch kommen sie wir benötigen ihre unterstützung jawohl und damit angeberei pass auf nein ich, ich habe keine kampfattacke doch durchbruch hatte der lauch aber egal no, sie mögen volltreffer ich habe auch eine vorliebe für volltreffer hat äh. verdammt weil also, als dat... das ob das davon auch nicht schon stark genug sind, hat er auch noch jeden schlag irgendwie ein volltreffer mal rein toxik war so, natürlich kann man da nicht so viel ausrichten so und wieder Raptor habe ich so ein Gefühl. Raptor und Schaufler, wenn du das überlebst. Nein, nicht so was Ich werde alle meine Pokémon am Leben bleiben in diesem Kampf. Naja was soll es hier kommen? Nein. Nee, Raptor wird das nicht überleben. So Gefühl. Schaufler, ja, okay, aber am nächsten Zug pass auf. Jawohl. Und dass meine Angriffsraptor, ne? Das ist das? So mit dem Raptor irgendwie für eher mal irgendwie auch waren. Vielleicht eine gute Idee, ne? das ist jetzt schon Morphico ein alles klar so. aber ich kann deiner max einsetzen also nehme ich mal an, du kannst dann auch ne? mit wat denn hat den satz pokémon daneben schaufler da so, kommt jetzt Meine fans stehen bei mir ich werde auf jeden fall gewinnen holonga oh, bist du denn oh, bist du die entwicklung von diesen dämon dingen Sieht nämlich fast so aus oh Gott, mein bruder vielleicht zwar drauf doch um zu gewinnen setze ich voll auf Geiger, deiner Max. Oh. Du näherst dich mir. Mein Gott. Ja ja ja oh, Schlangenbild. Zum Glück war ich schneller. Deiner Zauber, okay, das wird's. Was glaube ich mit Raptor? Ja, yep. oh Gott, äh, du bist viel und nicht ne? also die Vorentwicklung. War jedenfalls und nicht. Nein, Raptor, hat die meiste Arbeit geleistet, ist aber trotzdem drauf gegangen. So, ich zeigte mal, wer die längsten Beine hat. Ganzes waren so zu so posen. vor meinen Augen deiner Max. Und oh, wir machen deiner Brand natürlich. Ignee. wird zu super großen Mega-Ignee. Waha, Tor. Meine würden sich zwei gegenüber gegenüberstehen, ey. Er hat sogar überlebt ich einen viel besseren style als du mal sehen wie die anderen attacken aussehen deiner düse 130 mein gott äh. Tja, das war es wohl Dragon Z-Charakter, so ein böse Wicht-Teil sehr gut, <lacht> oh, verloren. aber immerhin verstehe ich jetzt besser, was euch zu so einem tollen Team macht. Was ich aber gut geschlagen Mary, besser als Hopp alle blicken hier im stadion waren auf uns gerichtet während wir gekämpft haben zu wollen mir das publikum mein team und mir zubild war einfach das größte ich habe verloren daran lässt sich nichts ändern aber wenigstens habe ich den zuschauern eine show geliefert die sie so schnell nicht vergessen schon, das ist schon mal was wert und jetzt werde ich selbst zum zuschauer den rest der veranstaltung schaue ich mir zusammen mit meinem bruder an bin schon total gespannt wer am ende gegen den champ kämpfen wird dich anfeuern werde oder jemand anders weiß ich selbst noch nicht so Zeit das Feld zu räumen bis dann so hey Daniro wir sehen uns auf jeden Fall im letzten Kampf des turniers und dem Match muss eben äh, Match eben wurde mir klar dass ich einfach gewinnen muss was einfach gegen irgendein so Random gewonnen oder weil Pokémon stehen auch schon total unter Strom seit sie den Sieg gesehen haben deinen Sieg gesehen haben du bist gerade am kämpfen entschuldige die störung ich weiß dass du gerade hier vor einen kampf zurück bist aber das match schon hopp endet schneller als erwartet hat eine überwältigenden entsiegerung bitte begib dich zurück auf den kampf sobald du bald bist er hey. ja, kommt immer zu irgendwie wie in Windeseile alle erledigen ne? okay guck mal, mal wenn ich irgendwie sagen können irgendwie so fünf minuten später oder so müssen irgendwie so darstellt werden irgendwie super trainer obwohl ich den irgendwie voll weg jetzt mal so jetzt gibt er mir pass auf so ich mache ich auch noch in diesem part fertig ein rivalen ist schon aus dem weg jetzt kommst du ich muss gerade an den beginn unserer reise in folung haben zurückdenken der hatte uns beiden gerade ein pokémon geschenkt damals habe ich mir geschworen dass wir uns hier gegenüberstehen würden diesen Schwur habe ich mir mit eingelöst. Und jetzt schnappe ich mir den Sieg. dann komm mal her. wo Pokémon-Trainer, Fordert dich heraus. Auch mit seinem eigenen Thema. Smalllock. Du hast immer noch der Teil hier. Ich zeige dir mal, wie <lacht> Ich weiß nicht warum ich den so trash talk der kampf bei mir im garten ist kein vergleich zu einem match im stadion ich glühe förmlich so was mache ich denn als erstes Funkensprung. ich denke immer erst Donnerbälle einsetzen aber dann <lacht> sehr gut hat für ein Ding? steigt drastisch wir bis ein mag diese Paralyse zurückgestreckt Combo also also warte ich glaube ich wechsle lieber A habe ich überhaupt spezielle Angreifer fällt mir gerade auf ich glaube ich habe gar keinen speziellen Angreifer doch Flora und ich glaube der Big Talks dauert irgendwie mehr Dingens Angriff, ne? Ja, von Lauch machen sie den fertig. Er hat, hat seine Verteidigung von der ist von nervig und die Slam. Bitte nicht Aber durchbruch. Äh. Nichts, wo dass du, auf effektive Treffer aus bist. Einige Sachen ändern sich nie, ne? Slam, weg damit. So, Kramor, oh ne? Oh, jetzt habe ich gerade Dinge hier. war ja eigentlich Igni am besten ne? hm. kein dings beigebracht Oder tiermarkt mit steinade aber das werden ein... ne, auf knie herr von auch kommen sie zurück machen sie platz für die jawohl mein herr so straf starten warum sollte er stark wieder einsetzen ging ja von äh, lauch gekämpft hm. ich habe gedacht man sieht in den zuschauer irgendwie jemand bekannten oder so wäre ein netter touch gewesen irgendwie ich irgendwie dabei nicht mary irgendwie gesessen hätte dann anfeuert relaxung so. oh wieder wechseln, habe ich so ein Gefühl. So gegen dich, weiß ich aber. Tiamat, ja, mach mal. Ja, Hobbs-Thema ist irgendwie ganz anders. Jetzt habe ich so ein Gefühl. Pferde stärker, und oh nein, als Boden. Oh. Wie findest du das? Ich habe einiges auf uns Kämpfen gelernt. Na, warte halt du. muss auch noch fünf Pokémon merke ich gerade. Ich hätte ich auch noch fünf mitgemacht. Denkt eventuell die Verteidigung, ja. Das wäre vielleicht nicht schlecht gegen so Gucken wir schneller ja dich kaputt haut. Ja, ich habe dich. Oh nein, nein, Pflanze. Aua. Ich habe das noch überlebt, sehr gut. Ah, da war ein Volltreffer. Ein Volltreffer, jetzt geht es das richtig los. Okay. Okay, es gibt noch eine Möglichkeit, wie ich das hier retten kann, und zwar, indem ich Steine einsetzen und der zurückschreckt. Komm, schreck zurück, schreck zurück. Ja. <lacht> <lacht> Kannst du das auch Hopp? Nein, du <lacht> Dieser ah, Pisser ah. so, Verteidigung, Verteidigung gesenkt. So, jetzt müsste ich noch mal mit so einem ungefähr kaputt hauen. So, Aqua durchstoß, da so, müsste jetzt dich kaputt hauen. Eigentlich der Top Genesung auch nichts gemacht, war oh. oh, knapp. Hm. Äh, Rittsiegel, da habe ich doch was gegen. Repto. ging es nur Elektro, also ist doch repto ging ein. Donnerblitz, oh nee. <lacht> Erde. Wir sehen uns, Fluch. Genau der richtige Angriff in der Situation, und Dreck. Jetzt überlebt er wahrscheinlich, ne? Pass auf. Schaufel leer. Da. Ha ha ha also gut warum sind da wohl pix ich nenne ich lukarius los jetzt zuschauer Zuschauermenge sieht irgendwie komisch aus ich wünsche man könnte irgendwie die kamera während der attacken irgendwie steuern das wird irgendwie gut ich finde schon die Kamerafahrten ja interessant genug aber tauchen immer nur auf wenn man wirklich nichts macht wenn man die ganze zeit da im kampfmenü sitzt und gar nichts macht und wer denkt so lange über einen Move nach sondern der story Oh cool ich und in der klemme nichts da so ein sieb mit dem drücken zur wand dafür zählt das gleich doppelt jetzt kommt er Aber erstmal hat irgendwie extrem ist ist von raptor gesehen haben ne? und irgendwie noch nie irgendwie das ist all die Wünsche raus, die in diesem Wunschstern stecken. Zeit für deiner max Nicht giga den max er kann immer noch nicht vernünftig werfen. Oh, das will tun. Aber oh nein, er ist schneller. Jetzt gehen wir als Hier kommt unsere wildwuchernde Dinoflora. Okay. flora Okay, aber nichts was mein Starter nicht handeln kann. Er glaubt mal. Ja, immer geht Raptor drauf. Ey. Komm schon irgendwie macht das ding fertig jemand für ein star hier aufgeschrien deiner max ist mit deiner brand was du kannst kann ich auch nur besser irgendwie mach dich groß ja yeah. ich habe eine spezielle pose das heißt die pose die er macht bei spezialangriffen angriffen als ich noch nie gesehen habe keine ahnung hier frist hat und weg bist es ist sehr effektiv und weg gesagt wir haben King kong erledigt Sehr gut. Alle Rivalen aus dem Weg geräumt. und Trainer auch wurde besiegt. Vielen Dank, Danilo. Es war schön, dich an meiner Seite zu haben. Oh. Damit ist das Fortune beendet. Alle Trainer, die die Arena change bestanden hatten, haben gegeneinander um den Sieg gekämpft. Aber nur der allerbeste unter ihnen darf in das Finalturnier einziehen und dieser Trainer ist Danilo. Ich weiß, ja meinte, wir hätten das Potenzial so zu werden wie der Helden. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mich nie erzählt gesehen. Du hingegen? Sehr klar, dass du die Chance hast, etwas ganz, ganz Großes zu leisten. Danilo, mein glück an dich, Morpeko und dein ganzes Team. Wieso noch mein Morpeko? Boah, war, aber ja er erster Stelle war oder was? Daniro was war ein bewegender Kampf Sie sind glatt durch Tränen gekommen. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht wie mir geschieht. Seht euch nur an. Ihr seid aus demselben Dorf hat fantastische Teams zusammengestellt und mit allen Kämpfers in euch steckt, weil sieges will in jeder attacke zu spüren. Dieser Kampf hat einfach alles verkörpert, was für mich ein wahrer Pokémon-Kampf ausmacht. Dieser Trainer, der damals gezögert hat, euch eine Empfehlung für die Arena zu schreiben, muss ich jetzt recht dämlich fühlen. Allerdings vor allem wenn man bedenkt, dass du dieser Trainer warst, Bruder Erz. Du sagst es, hopp Wer weiß, wer mein Gegner im Champ Match sein wird. Aber mein Pokémon und ich werden ihm, ihm, er oder ihr mit allem, was wir haben, die Stirn bieten. Ich bin noch als einziger nur übrig. Ich sage es ganz offen heraus. ich Wünsche mir von ganz ist dass du mein Gegner sein wirst, hier Genau, dann Jetzt geht es erst richtig los. Aber ich bin total alle. Ich gehe mich erst mal etwas im Hotel entspannen. da sollst du aber noch Energie tanken, Hop. Komm, lass uns alle etwas essen gehen. Können wir gern machen, weil ich will jetzt äh, wieder irgendeinen ex-beliebigen Schuppen. Ich will was Ordentliches zu essen. Gut, wenn du bezahlst, was? Alles klar. Möchten steak doast steak Danilo, Challenge, Danilo, ein Augenblick bitte ich muss dir unbedingt ein paar fragen stellen in ordnung großartig jeder weiß hat Deleon den champ der galarregion dir und hop eine empfehlung für die arena change geschrieben wie fühlst du dich jetzt noch nach deinem sieg überhaupt den man gut und gerne als deinen rivalen bezeichnen kann äh, äh, ich freue mich riesig darüber verstehe und hast du etwas was du haupt gerne sagen möchtest <lacht> Äh ich will mich bei ihm bedanken er war ein starker gegner er wird immer mal mein rival sein äh ich will mich bei ihm bedanken dass er mich so stark gemacht hat Aha, verstehe sie sind also auch als dein rival das habe ich nie gesagt ganz und uns denkst du du hast eine chance den titel zu gewinnen das fragen sie noch <lacht> ich zeige ich es aber langsam was sollen denn die ganzen verschieben fragen der nero ist total gorgi außerdem sind wir mit meinem bruder dennoch verabredet. also lassen wir uns bitte in ruhe aber natürlich, kein Problem. Wir hoffen schwer, dass die pokémon -Liga bald einen neuen Star bekommen. Viel Erfolg noch. Ja. Ja, ich bedanke mich, dass ich dich so oft fertig machen durfte. Puh, als Promärzmann ist echt nicht leicht, was? Wo bleibt mein Bruder eigentlich? Ich habe einen Mordzunge. Einige Stunden später. Einige Stunden später. Wo steckt der Idiom um bloß. So spät ist ja sonst nie. Er hat mich ja noch nie hängen lassen und selbst hätte sich immer an jedes versprechen. Champ ist er auch nur gewonnen, weil es er mir ganz fest versprochen hatte. Wirklich zu einer Verabredung zu kommen, sollte dagegen doch ein Kinderspiel sein. Muss musst du ja so einen Leer machen, Alter. Die ganze Energie hätte es in meinen Kampf stecken sollen, aber war sie nützlicher gewesen. Hä? Erzähl mir was Neues. Ich mache mir wirklich Sorgen um Leon, klar. Deshalb muss ich mir von jemandem wie dir keine Moralpredigt anhören. Wie soll ich dich in dem Aufwand jemals ernst nehmen? Wow, wenn du mal immer aufs Äußerste achtest, wundert mich nicht, dass du verloren hast. Was den Champ angeht, der ist zum Rose Tower gegangen. Wieso das denn? Keine Ahnung warum. Ich habe ihn nur also zufällig an der Monorail Haltstation, Haltstelle getroffen. Soll ich ausrichten, dass er sich etwas verspätet, weil er irgendetwas im Rosé Tower erlegen muss? Im Rose Tower? Ausgerechnet jetzt? Was will er da bloß? Sag mal, jetzt könntest du uns vielleicht den Weg zum Rose Tower zeigen. Danny und ich haben leider keinen blassen Schimmer, wie man da hinkommt. Du bist genau wie dein Bruder. Reicht man euch einen kleinen Finger, solltet ihr wollt ihr gleich die ganze Hand. Aber ich will mal nicht so sein. Schließlich will ich ja nicht, dass sich wegen euch noch der Start, der Final, der Start des Finalturniers verzögert. Außerdem seid ihr mir nicht total unsympathisch. Immerhin habt ihr es geschafft, mich zu besiegen. Am besten Trommel nicht zu verstärken, auch gleich Team, JL zusammen. Statten wir den Rose Tower gemeinsam einen kleinen Besuch ab. Bis der Größte, nest Vielen Dank. Jetzt wird rangeklotzt und zwar so richtig. Okay. Kann ich aber noch zwischendurch irgendwo chillen. Aber ich würde gerne im Part bänden und so. Ne, wäre jetzt richtig dolle, cool. So, äh, kann ich mich, kann ich hingehen, wo ich will. Kann ich? Okay, gut. ich ich sagen, ich bin im hier. In der nächsten Folge werden wir dann mal... Weil nicht, irgendwann kommen ja auch wieder Fangparts dazwischen. Vielleicht kam jetzt schon wieder einer hier vor. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Jedenfalls, ich werde hier einen Schnitt machen. Und irgendwann werden wir dann schon hier weitermachen mit der Story. Und ja, ich sagte mal, danke für fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bad gefallen. Wenn ihr ja, hinter hinterlasst, doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar.